Gott hat mir gezeigt, wer ich bin. Er hat mir Identität gegeben. Früher wollte ich einfach immer nur ich selbst sein. Aber ich habe es nie geschafft. Und früher habe ich die Lügen der Welt geklaut. wurde eingeredet, dass ich dumm bin, dass ich hässlich bin, dass ich ungeliebt bin und nichts wert bin. Durch Gott weiß ich, dass es alles Lügen sind. Gott hat mich von all dem frei gemacht. Und Gott ist die Wahrheit und die Wahrheit macht frei. Je mehr ich meine Beziehung zu Gott vertiefe, desto besser ich ihn kennenlernen, desto mehr finde ich zu mir selber. Früher war ich schüchtern und auch nicht so mutig. Heute ist mir egal, was die anderen Leute denken. Wenn ich was tue oder das sage. Ich kann einfach ich selbst sein. Früher habe ich mich gefragt, wie finden andere Menschen das, was ich tue, was ich sage. Ich habe mich auch davon beeinflussen lassen und manchmal Stuss erzählt damit ich halt cool bin oder gemocht werde. Es war sich so extrem bei mir, aber trotzdem, es hat mich beeinflusst. Und Gott hat mich von all dem freigemacht.